Hallo, Bedienung. Guten ah. Tag, werter Herr, und herzlich willkommen in unserem Supermarkt. Äh. Ich hätte gerne einen Supertrank und zwei Pokémon, bitte. Sie kommen gerade richtig, denn wir haben genau das passende Angebot im Angebot. Äh. Danke. Wenn Sie jetzt nämlich einen Supertrank und drei Pokéwelle kaufen, erhalten Sie einen Kleinstein gratis mit dazu. Oh, okay. Das hört sich eigentlich gar nicht so Oder schlecht an. Oder Sie zu. kaufen gleich einen Kleinstein und erhalten einen Kleinstein zu Ihrem Kleinstein mit dazu. Ich brauche keine zwei Kleinstein. Schnappen Sie sich auch gleich ein zweites Kleinstein. Sie kaufen also ein zweites Kleinstein zu Ihrem einen Kleinstein, also ein, zwei Kleinstein und erhalten zum Sportpreis noch einen Einstein. Ich... Nicht, dass Sie sind ein harter Verhandlungspartner, aber ich lege noch einen Bonus dazu. Ich glaube, der Kerl atmet nicht mehr. Kaufen Sie jetzt ein, zwei Kleinstein plus einen Einstein zu Ihren ein, zwei Kleinstein und erhalten gratis Einstein mit dazu. Wir sollten lieber den Krankenwagen. Doch halt! Wir haben noch ein viel besseres Angebot, nur für Sie. Äh? Kaufen Sie nun noch einen Kleinstein zu Ihrem Zweistein und erhalten Sie somit drei Steine zum Preis von Einstein und einen Stein mit dazu. Ich sollte einfach Und wenn gehen. Sie jetzt anrufen und sich dieses Paket sichern, bekommen Sie nicht nur einen Dreistein zum Preis von Einstein plus einen Einstein und einen Stein und, einen Stein und einen top, nein, Sie erhalten auch einen Rammstein inklusive. Ich, äh, Ihr professioneller Kleinsteinhändler, kein Stein.